Was passiert? Egal. Ja. So Leute, und damit hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breakfast. Breakfast. Breakfast. Breakfast. Remy, geh mir Uum. aus dem Weg. Direkt eine gute Piste zum Anfang hier. <lacht> Was machst du mit mir Was du? Wir Gruppenkuscheln. Wer ist denn hier? Wer, fährt, wer ist denn hier schon wieder Engländer. Leute, uh, ich, ich mache Engländer. Nein, Hi, Juli! Alter. Ich bin mit dem. Ah, meine Schwester! Juli, Scheißmoin. Leon, Alex! Epic! Äh, hab ich oh, noch einen vergessen. Oh Gott, oh, oh Gott. Gott, oh Gott! Premi haben wir noch schon oh. genannt. Ich glaub schon, Alex! Was? Alex. Alex. Ja, ich komm, da. alle fremd! Oh, wir kommen! James! <lacht> <lacht> Hi! Alex! Ja! Ein hässliches Pissstück. <lacht> Aua! Hallo! What? What? Nein! Boah! <lacht> halt, Alter, Mann! Aus, aus dem Weg! Aus, aus dem Alter Weg! Mann, ist raus! Nein! Alter. Ich hab 6 HP und 3 Raiders, kann doch noch schieben gehen jetzt eigentlich. Oh! Ich war Erster, bis dieser Scheiß ja. runterkam! Ja! Ich war auch ja. Erster! Ich dachte grad. Oh, geil! Juli! Alter, also okay. ich hab 20. Okay, ich hab dich wenigstens okay. damit getötet. Alter, wieso fährst du? du das? Das? Ich bin doch Guckt England euch mal meine Karre an, das. ich fahr es auch nur noch im Bunker. Ich habe 20 HP jetzt. Ich habe zwei. Bin ich, bin ich, bin ich, ich hab drei bin ich, bin ich, bin Räder. Ich habe zwei, hab zwei, hab zwei HP und ich fahr ja, noch, was kommst noch. Kommst ich kommst du auf nicht auf den bin ich, ich, hab, ich hab 33 HP. Mann, Alter, ich hab zwei. Da rechts. Alter, 10 Runden. 10 Runden. Der Ausdauerell ist hier. Nicht. Wieso kommen wir alle entgegen? Ah. Ja, mit, mit deinen 2 HP die nur noch Nee, 20. <lacht> okay, 19 HP. Sehr gut. Hast du das schon vorhergesehen? <lacht> Oder hast du bei dir? Weil ich hab genau in dem Moment 15, 13, 10, 3, 10, 10 hast, 4, 2, Boah. 2! Achso, Alex, jetzt fährst du direkt Siska! Demoliert. <lacht> <So. lacht> das Du fremdest durch so Donk reingeflogen! Rein, ja, ich hab immer noch 2 HP! so geil! Ah, das Pizza-Rost! Also, spielen heute Alter, mit Alex ist Pizza-Rost! <lacht> ich wollte eigentlich nur langfahren! Oh, <lacht> nur der Fuhre auf einmal los, ich dachte, oh, der wäre okay, schon kaputt! Dann. Alex ist der ja. letzte Leb von uns! ne? Was? Ja, ja, gut, Sollte. dann töte ich mich mal schnell, ja. warte. Schränkt nix. Doch, dann endet's doch, oder? Nein, nein. Nee? Noch nee, oder? Nee, Ach, so ja. sobald kein Spieler mehr spielt. Ja, das, ja, hat, auch das, auch. <lacht> das hat ja gut geklappt mit uns allen dann, <lacht> dann einmal auch zurück, zurück zur Lobby, <lacht> oder? Ich 10, oh, nächstes weg, rennen. Zwei. Alles mit zehn Rennen ruhig. Alter, wir <lacht> <lacht> überleben doch keine. Ach, oh, Erik. Ja, gute Ausgangsposition. Nicht gut. Ganz gut. Alex! Sehr schuld, Erik. Hallo Erik, halten <lacht> <lacht> Was passiert? Ist haben. Wir haben noch einen bisschen. dabei. Wow, wow, wow, wow. <lacht> das geht jetzt hier ab in der Kurve. <lacht> ja. Ja. Das Auto, hier so. Auto. Ja, sehr Auto. gut. Sehr gut. Sehr gut. Auf das sein. will ich sehen hier. Alex ist hinter mir. Oh oh, oh, oh, ja. oh, oh, oh! Oh mein Gott, was hat genau? Hallo! Nein, nein, nein, nein! Oh. Remy, was machst du denn hier? Das ist die komplett falsche Position für dich. <lacht> Wieso? Au, au, <lacht> au, au! Ich schicke oh, ja auf Platz 1. Hä? Oh, oh. äh? Du bist der oh, erster. Okay. Da habt ihr der Platz erledigt. Alter! Meine... Ja. Alter. Ey, die Bots ficken mich hier weg! <lacht> Half reims! Das könnte jetzt belastend werden hier. Ey oh, Alex! Oh. Ja, so. also hab, schalt, sch schalt, schalt, schalt! Ich hab 5 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. Er ja, frames und ich, Kevin ich und bin Kevin und der Ja, ja, Also, mein Federung ist im Argen, meine Bremsen auch fast. Ich hab mal auf drei Rehe, sehe ich gerade. Oh, und Hier in. steht Tomate. Oh oh, okay. ich warte mit dir zum Hindernis, ich. habe kein vorderes rechtes Rad mehr. Ja. Eigentlich Ach, kann ich nicht Aber oh. ja, Bei mir ist das nicht Hi. gerade was fehlt. Alter. Ja, mir fehlt vorne rechts, ganz einfach. Nach diesem, nach diesem großen Update verliert man viel zu schnell einen Reifen. Viel zu schnell. Hallo, hallo. Ich hab, ich hab mit 10 km/h oder so habe ich eine Wand geknutscht. Ja, Dadurch. aber es gibt auch immer eine Einstellung, wie, wie realistischer Schaden ist. Das haben wir bei dem Server hier mhm. gar nicht so beachtet, oder? Nee. Guten Denkt Tag. ihr, der Server, der Server ist einfach so eingestellt, dass das der... Knapp. Ich ja. schaffe nicht mal den Looping! Leute, Juli da <lacht> <lacht> Ey, das so. ist doch so behindert. Warum verliert man überhaupt ein Rad? Und ich habe ja, abgehoben. So Und ich, hier so drei Räder hier durch, ja. ich hab hier schon. Ich hab ja schon angefangen, die Leute zu überrunden übrigens. Ja, jetzt ja, ich schnauze ich Nico. Äh, Ich hab halt 3 AP, ich bin gleich tot. Ja gut. Weil Leon ist Ach, drei halt drei immer noch hinter mir. Warum kannst du so schnell fahren? Ich? Ich? Aus dem Weg du. Alex! Ja was? Geradeaus geht's? Doch Kurven gehen halt nicht. Nee, bei mir ging geradeaus auch nicht. Geradeaus ja, kann ich, ich fahr Vollgas fahren, nur Kurven gehen ich halt überhaupt Ich habe auch Ich habe auch noch drei Reifen. Ja, ich <lacht> habe mit drei Reifen auch noch nie Probleme gehabt, dass ich nicht schnell fahren könnte. Hä? Warum habe nur ich Probleme mit drei Reifen? Ja, ich mal überlegen. Ja. Drückst du auf Vollgas? No. <lacht> ich, drück <lacht> ich drück immer Vollgas, was anderes als Vollgas, kenn okay, ich Okay, Juli, ich hab jetzt selber oh, Problem ich wie weg, wo ich mit dem oh. Du hast mich ja, okay. nicht durch. Du hast durch. Oh, Alex, du stehst echt gut. Nice. Alex, du, du stehst echt gut. <lacht> ich habe ein, hab ein Auto, gestreichelt und, und dem jetzt. Ah. So, ich bin jetzt auch nur mit drei Reifen und 60 HP unterwegs. na, oh, nachher wird das auch nichts mit meinem. Na ja, zweieinhalb trifft Trips eher, glaube ich. Einfach geschoben, freundlich. Ja, da ist der nächste im Moment. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es gut. Ich kann Nico eigentlich Hälter noch, noch über 90 HP haben. Ja, der ich hab 97 noch. Ja, als Erster ist das gut möglich. Ja, ja. ja, ich hab 16. Ich hab hier, ich hab hier voll und? so alle Naja, ich bin der einzelnen so Wie viele leben denn überhaupt noch? Ich. Ich. Ja, und Gott so. Oh, Leute. Ja, Drei, alle fast. Sind nur noch 12, die leben. Ja, aber ich bin Letzter, dementsprechend. Oh, das, war zu das, das hat sich gut. Was anderes so hat gut man von mir erwartet. Das ist eine Bande. Leon, Leon, Leon, Leon, Leon, Leon sichert sich halt immer den letzten Platz. Ja. Nein! Ja. Oh, Leon! Das war knapp. Ich, ich schaff, schaff den Looping mit drei Rädern. Ich weiß nicht, wo euer Problem wie ich. Ja. Nicht. Also, ich bin gerade runtergefallen am größten Punkt. Aua. Aua! Das ist mein Hack. So, ja, mach Leon weg. Leon ist gut hier. Mach ihn weg. Ja, ja, ich weg. Sie. ja, ja, ja. Oh, oh. Du willst Leon nicht nachmachen. <lacht> Warum nicht? Ey komm. So, guck oh, mal, ist, so überholt, Mann. Ich habe ihn im Motorrad mitgenommen, hat er eine verloren. Ah liegt noch ein Mensch, glaube ich, war das. Nee, das war ein Rad. Ist mir auch egal. noch auf der Strecke, oder liegt ein Mensch? Naja, ist mir auch egal. <lacht> 13 Sekunden Vorsprung auf. Oh, Fremd! Da schaffst du es diesmal. Das war.. knapp. Ich bin fast gefallen. Das hat wehgetan. Du bist glaube ich auch ein Stück gefallen, aber dann wieder an der richtigen Stelle gelandet. Ich bin gerade ich noch ein bisschen verlassen, hatte. Okay, wie viel Vorsprung hast du jetzt noch auf Fremd? 9. Half fremd. Als ob. Als ob das nicht nur vier Sekunden gekostet hat. Ja, das war ja eigentlich auch nicht viel. Aber franz hat ich auch schon überwundert jetzt, ja. Kommt halt auch auf die Strecke an. Hier, hier in der Kurve, vor der Kurve habe ich 10 gehabt, jetzt wieder 9. Kommt halt auch darauf an, wie schnell man fahren kann. Ich glaube, durch Dummheit, ich bin schneller oh, laufen. Ja. Wer der, der denn hier? Aber Au! <lacht> Aua! Nein!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 Jetzt dreht mein Auto nicht, schon viel schlechter. Wie wird Nico auch hinterher und in die Wand rein? Ja, mein Auto quitscht. Ich stehe noch gerade. Mein Auge. Mein Auto. Also nicht What the fuck. Mein Auge ist beschädigt. Mein Auge. Mein Auge. Meine Auge, wisst ihr. Alles gut. Das ist easy erster Platz hier. Ja, ich bin siebter. Hey, wo kommt denn jetzt Matthias schon wieder her? Ja, ja, der cheatet, glaube. Oh! Weg mit dem. Oh. oh! Aber jetzt hätte noch einer von, von rechts kommen ja. müssen. Nee, wenn jetzt so Frame nicht hinter ihm gewesen ja. wäre. Du fake, hey, du fake. Oh, jetzt ran ihn natürlich, nur als NPC. Wäre die Zieline hinter der Kurve gewesen, hätte ich es geschafft. Auto. Sehr schön. So, hoffentlich heute jetzt ohne nix. Frames ist heute. Oh, erster, sehr gut. Oh, oh Gott, wer ist der Bus? Tomate! <lacht> ja. Ja, <vielen> <lacht> <lacht> ja. Wenn ich das schon sehe, Tomate mit dem Puss. Alter, Freemi! Du Saftlaube! <lacht> Saftlaube? Ja, Tomate, Alter, ihr hässlichen Dreckspots, Alter! Hiudi! Alter. Ja, Alter. Ja, Jawoll! Haha, <lacht> sehr gut! Ja, voll Alter. Alter. Ich hab 19 HP. <lacht> <lacht> ja, <lacht> oh nee. Vielleicht. Ich muss so ein bisschen leidglutend. Au, Bagato. Heilig. Ja, nee, ich spiele schon. Ich darf nicht mehr mit dem Controller spielen, das ist ein Kotzen. <lacht> äh? Spielt mit Maus und Tastatur? Nee, hey, mit Controller! Wow. Was Aber mein Kabel hat ein bisschen Wackelkontakt, und sobald der Kontakt komplett wegkommt, sieht gut aus. Ja. Ja, zum Kotzen. Schön, wie... Ach, durch wow. deinen Controller kriegst du immer ein... ein, ein... Ja. Ich hab nur auch drei Reifen. Also, ich brauch nur noch... Weil der Controller beim Benutzen einmal ganz kurz den Kontakt verliert, weil das Kabel wohl was hat. Au, au, au, au, au. Na, ah, danke schön. Dann schütze ich die jetzt mal ab. Das ist zum Kotzen. Ich weiß, die erste Runde, also frei reifen. Na, hier ist Tomate. Ich komme nicht mehr auf die Stelle. Ich kann nicht mehr gerade fahren. Ich hab, ich hab, ich hab so gut angefangen. Oh, ja, ich auch. Ja, ich wollte erst. aber doch noch Juli töten. Oh, ich, war erst, ich war Erster und ich habe die erste Kurve sogar durchblickt. So Tomate, das Erst bringt bei mir nichts mehr. Ich bin auch mal eigentlich. Ich würde mir jede Gruppe die Wand rein ins Hemmel. <lacht> Entschuldigung, ich habe es gleich mit rechts gegriffen. Ich mache es ganz höchstwürdig, weil ihr seit die Rechtsbuch raus und eine Kasse Oh Gott oh, Gott! oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was? Julius, ne? Was? Ist die TPS hier auch unter 10? Ja. <lacht> Weil ich fahre mit 30 km/h ist dann nicht mehr lustig hier, ey. Der nächste hinter mir dauert eine Minute, bis der hinter mir wäre. Und eine halbe Minute Na. vor mir, ernsthaft. Oh, Tomate, du! <lacht> <lacht> ist Juli raus, kann das sein? Ja. Ich denke mal. Ja, also. <lacht> Nein, gucken wir mal, wie lange Leon sich noch schlägt. <lacht> ja mit drei Reifen im also, brennenden Motor und 6 HP. Ja, sehr gut. Da fehlt eigentlich nur noch so eine Taube, die dich anpupst und schon bist du tot. Perfekt, <lacht> Endeffekt, ja. Ich mach erstmal einen Button Free60 auf der Strecke. Weil <lacht> wenn ich anfahre, hört man nur Quee! Tomate, heute gibt's kein CS! <lacht> keine ja, Negge, Keine Negev! <lacht> keine Negge für Tomate! Nein, und jetzt kein CS! Keine Negge für Tomate! Raub, <lacht> oh, pack da! So. Seid oh, Richtung. Das muss! Ich kann in die Richtung fahren! Geht's. Oh, wie kommst du? Hm. Das ist halt mit dem ja. einen vorderen Reifen, der komplett kaputt ist. Ja, ja. Bin ich der letzte Lebende? Nee, ah, nein, Das Problem ist das hier. <lacht> Wer macht der Leon? Hey, was macht der Bot da? Nee, das ist ein Bot. <lacht> du hast ihn doch auch gesehen. Du hast ihn mal im Kreis gedreht. Ui, ui, ja. ui. Ja. Auch stark. Oh fuck, Nuggets. Da kommt von hinten. Noch einer. Hör mal offen mit deinen Chicken Nuggets. Ja, habe ich eben vorhin auch schon gesagt. Mach ah, Leon ist ja nur über eine Minute von mir weg. Das geht ja. So. Ja. Du spielst mit Control. Oh! Nein, da oh, oh, oh, ja. oh. war ich. Du setzt aber nicht auf die Probe. So. so oh, wenn ich Brems. das jetzt noch verkacke, dann. Keine Brems Brems ah, Ahnung. Frems kommt nicht ins Ziel. Oder? Nee, nee ich auch nicht. Frems ist 3 Brems Bremsen, bremsen, bremsen. Da ist das Ziel, Frems! Du schaffst es! Nee. Doch, doch, doch, doch, doch, doch. Gib Gas! Holgers Fame. Hey. Au, ich bin Nein. demoliert! Nein! Nein! Nein. <lacht> <lacht> Sag ich! Doch. dir, Leon, weil du mich ausgebremst hast! Ja. <lacht> das ist so ich bin noch in der letzten Gruppe <lacht> mit drei Kameraden in der Wandel klatscht. Leon ist, ist doch gekommen, ja. So, mit diesem Puh. ereignungsreichen Finale hier verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.